Ey, wir haben einen Lippogreif. Wurde ja mal Zeit. Wow. Der fährt der Zug. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Äh, wir sinken. Der Hogwarts Express, der fährt hier nur für den Effekt. Ich würde einfach mal aufs Hauptplatzschloss zufliegen, das hat nicht ganz so geklappt. haben wir vorzulanden? zu landen. Wirklich unglaublich, oder? It's magic. Ach schon. Wo habt ihr uns hingebracht? Wie aufregend! Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. <lacht> Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? <lacht> War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Wolkenschwenge. Ein Gegenstand freigeschaltet. Aber hör mal. Galico. Plitz um Tierwesen in Weltraum freigeschaltet. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von hallo schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay. Fliegengereitet hier ja nicht verfügbar. Äh, okay. Es ist doch gerade auf einem. Die Aufträge will ich mal gucken. Wieder auf dem Weg verloren Kind. Ah, in Lower Oh, Professor Fick ist in der Kartenkammer. Sollte mit, mit ihm über das reden, was in letzter Zeit passiert ist. Aha. Ich glaube, um, um die Aufgaben, da gucke ich, guck ich mal in Ruhe. Das mache ich doch mal in der Aufnahme. Erstmal hier. Och, Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Die sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Aha. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns in der Kammer und besprechen die nächsten Schritte. Okay, war erst mal zu los! Och ja, das muss mal sein. Einfach auf Frau zu. Den Move muss ich einfach mal machen. Eine Runde, eine Runde um den Astronomieturm und dann im Hof landen. Er fliegt sich aber behäbiger als der Besen. Sondern beim Aufsteigen. Ach ja, großartig. Bei der Ölerei waren wir auch noch nicht. Müssen wir auch noch mal vorbeischauen. Tag, Da bräuchte es jetzt eigentlich spannendere Musik. ich gleich mal landen wäre es mir ist aufgefallen ich glaube hier sind auch noch nicht über die Brücke gelaufen au das war weniger elegant als ich gedacht habe Haben wir jetzt im beutel können wir den vielleicht rauslassen wo wir dann bei in der Kammer in der wünsche sind im raum der wünsche ach das ist ja großartig hier die brücke muss ich mal entlang laufen eine die brücke Ach, und das ist. Hey, gut, äh, existiert noch nicht. Hier, das ist doch das ist doch hier die Stelle, wo Hermine in Teil 3 Draco eine verpasst. Hallo. Wie schön zu sehen. Ja, im Film ist das ein bisschen was anderes. Jetzt hier noch einen Durchgang? Aber ja, meine kennt's. jetzt hier runter zum zur Wildhüterhütte bitte ich glaube hier ist der Hausmeister hinter Tür wieder raus und ab in den verbotenen Wald. Muss ist noch einmal ein zur Ölerei hoch. von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem mhm. Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Machen wir gleich. Erstmal Nazi. Hier war noch nie. wäre, glaube ich, in den Filmen auch ein bisschen anders. Hier schaut man die Ölen. einen fantastischen Ausblick. Die Ländereien. Guck mal kurz. Und auch vor kurz. Ah äh, ja. Dann sind sie direkt noch Oder. Brief hat sie keinen. ich habe Vergessen nachzugucken, ob da irgendwo eine Buchseite ist. Vielleicht können wir dann. Wir kommen bestimmt noch mal her. Auch wenn da nicht so viel los ist auf dem Turm. Ehrlich gesagt, du bist hier. Gut. Ich habe auf dich gewartet. Ist das Mister Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Das verlorene Kind. Mein Mann, was tue ich nur? Alles in Ordnung? Nebenfest. Wir suchen Mr. Bickle. Mein Mann Nebelfest. ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bickel. Wer hat Ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow, da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich will es nicht beschreien, aber könnte Harlow ihn entführt haben? Archies Tasche ist weg, also ist er vielleicht nur ausgebüxt. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie so oft. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. In welche Richtung könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Wollte ich fragen, gibt es irgendein hier. Versteck? Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst wegzugehen, falls er wiederkommt. Unkwott oh grinsen. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Ach, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Warum sollte Hallo ihren Mann töten wollen? Mein Mann sah sich Harlow's Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er... Er war überzeugt, dass... Wir finden ihren Sohn, Mrs. Beckle. Danke. Oh, was tue ich nur? Wir machen hier ganz offensichtlich, aber... Aufgaben, die. Sagen Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wo könnte die, die die Auroren werden? übernehmen sollten, aber die Auroren. Die Als ich den ja. zu Officer Singer brachte, erzählte Officer sie mir Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Aha. Oh, das sagt Officer den. Singer zu dem Brief, den du ihr gebracht hast. Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Natürlich. Wir, Wir brauchen noch dort. mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickel erwähnt hat. Archie? Erst mal den Archie Klauen. Bickel? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach Aha, den Umgang hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Da hätten wir mal alles wir verkaufen. Revelio ist die einzige Chance, um Revelio. Zu suchen, wohin er ging. Schwarzer Hybride Der Schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann, oh Gott. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitz, die man die Arki, Bücke in seine versteckte Okay. Finde Archie und Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Hickser einsetzen. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er vermutlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Revilio. Na, ich hoffe dort das Kind zu finden und versehrt. Das Mach dich kampfbereit. Sie ist doch nix. Verwölf mal. hat ist hoffentlich nicht diesem Waldrudel begegnet. Ja, Sehen wir uns mal um. Rivelio. Archies Tasche. Warum ließ er die zurück? Er war bestimmt auf der Flucht oh oh. vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Rivelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Hallo verfolgt Archie bestimmt Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Hallo seinen Vater tötete. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls ich kann ich Hope es mir nicht ist. vorstellen. spiel bitte, dass das losgehen. Revelio. Eine Wegkabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Macht doch die ganze Zeit. Praktisch? Verschiedene Fußspuren. Oh je. Oh Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Testrale. Sie sind wunderschön, Wait. nicht wahr? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich neun war und kurz darauf das erste Testral. das hat mich getröstet Gut es immer noch ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat verdient etwas Trost Testral gefangen wir müssen sowieso noch mal in die Unterwünsche. Professor Riesen, die Worte tot und Rebellion! Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter sowas erlebt hast. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her. Als wär's erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vorne. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Jetzt... Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Immer zwei Wundersorte fangen. Es müssen ein blöd, dass da nicht darauf achte, dass. Ich männlich und so, aber naja. Neue Talentpunkt? Mit Kummer nix. Punkt Talente. Oh, ja, der der Heiltrank. Mir gefällt nicht, was Sie. Nehmen wir schon Kinder auf, was? Aber durchführen werden wir ihn nicht. <lacht> Glück ist das wohl nicht. Ah. Du bist ausgiebig. Uh. Sie hatten es verdient. Wo ist der Junge? Wie dem ist was passiert? Oh, große Zeit. Die Zeit. Falsches Strandor. Falscher Film. Verbringung. Okay, da kommen wir nicht durch. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Das macht mit Leuten, die habe ich schon leise Zentaubetriebe. Das passiert nur Leuten, die Kinder angreifen. Oh, Das Nein, ich sehe. Na, so. Da hier unten. Bitte Hilfe! Mit Käfig Archie. eingesperrt. Archie bitte Woher weißt du, wer ich bin. Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Wir müssen das aufkriegen. Alle Mora. Hallo. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Ach schön. Das hätte ich dem Spiel nicht verziehen wenn man nur, nur noch sein Leicht gefunden hätten. Oh, Archie, da bist du! Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rape. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh. ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes könnten in Gefahr sein? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Das tut es schon. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht Sehr gerne geschehen. Ist auch gar nicht nötig. Keine Sorge, Mrs. Bickle. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. habe ich nie gerne getan. Ich will mehr über Mr. Bickels Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Wenigstens ist die Junge sicher. Unvorstellbar, wenn Joanna beide verloren hätte. So, was steht an? Ich ja, war im Hausrüsten. Wie sieht unser Vermögen aus? 1100. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Das sollte ich untersuchen. Wir sollten mal zu Rom der Wünsche und dort mal die Tiere rauslassen. <lacht> die und Natürlich können wir uns hier bugreifen und Regen kann ich auch nicht mehr. Entwürzer. Die Zistraler die und die Bugreifen rauslassen. Und rein in den Brunnen. Nach hier sind wir doch bestimmt schon öfters rein. Wieder auf dem Weg. Machen wir später. Das würde ich mir für den nächsten Stream aufheben. Im Schatten des Studierzimmers, das würde ich gerne mal machen. Vom Sloan-Gemeinschaftsraum. Oh, schön, wenn ich mal den Sloan-Gemeinschaftsraum sehen. Eine Bademütze, oder was haben wir da? Wolfsmaske. Der Polizei und merkwürdige Sachen. hier fast was. Fast. fast. Könnte man ja fast tragen. <lacht> Offiziersmütze. So viel wie wir hier ermitteln. Etwas, etwas. Und ich fast neben. In schwarz sofort. Naja, da ist nicht so wirklich was dabei bei denen. Die Hüte lassen etwas zu wünschen übrig. Du bist nur ein Gemeinschaftsraum. Hallo, Homora.